Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es wieder auf Trailjagd im Finale. Und damit wir euch wieder einige Perspektiven darstellen können, sind wir mal wieder mit der Insta 360 Go2 auf dem Weg. Und die werden wir jetzt in verschiedenen Positionen anbringen, über den Tag verteilt, damit ihr einfach ein bisschen mehr Abwechslung kriegt. Guten Morgen. Ne? Oh, geht immer besser. So, wir sind gerade auf dem Weg. Richtung NATO-Base, dann fahren wir aber noch dran vorbei bis zum Roller Coaster und machen dann noch so eine Plus-Variante. Da kennst du was Gutes, gell? Äh, warum? Plus? Ja, Plus, weil wir bis nach Finale Trails fahren genau. werden. Die Aufnahme mit der insta go -2 haben wir übrigens gerade so gemacht. Das ist echt mega entspannt, nichts los, schön warm. Und halt einfach eine geile Landschaft. Schaut mal, wie gut es einfach ausschaut mit dem Herbstlauf. Voll geil. Apropos Herbstlauf, da haben wir noch einiges mehr davon gefunden. Für uns heißt es jetzt Einstieg in den Rollercoaster. Und jetzt filmen wir erstmal so am Helm. Aber wir haben noch viele andere Ideen. Deswegen bleibt dran, schaut was noch kommt. So, jetzt haben wir sie. Mach mal. Nee. Hier hinten. Warte, wo ist der Popo? Achso, da hast du jetzt nicht drauf? Nein. Achso, da. Okay. Ha. Oh, wer bist denn du? Kennt ihr uns? So viel hübsch. Nehmen wir auf Nico Rücken. Immerhin ist er zu Hintern, auch wenn er das gerne hätte. Jetzt sind wir auf dem Bauchgeschirr hier. Die Wampen, gell, gut. Alles da, weißt du, gell. Für diese Aufnahmen haben wir die Kamera am Rahmen festgeklebt und da ist bei der GoTo schon direkt so eine Halterung mit dabei. und können hier auch wieder. Ja, Trails waren erstmal super, aber jetzt geht es noch mal ein Stückchen rüber und dann gibt es noch mehr Trail und auch noch eine weitere Option für die Insta Go To. Schaut mal, was für eine geile Aussicht aufs Meer. Woo! Ich muss jetzt einen gesunden Döner vom Indien Döner. Das hat sich der Nico gestern schon weggeschmissen vor Lachen mit dem. Übrigens lässt sich die Insta auch so abstellen und damit zum Beispiel wunderbare Zeitrafferaufnahmen machen. Die Bikes gefallen offensichtlich nicht nur uns. Mein Bike. Ja, okay. Dein Bike. Nico hat ja eine Katzenallergie. Ah ja, und die Katze scheint alle Allergie auf mich zu haben. Schaut euch das mal an. Von mir läuft sie weg und er mit seiner Katzenhaarallergie, den darf ich nachher gleich wieder pflegen. Da kommt die Katze natürlich. Voll die Verarschung, anders kann man es nicht sagen. Und wer viel im Dreck rumholt, der muss die Renner natürlich auch ab und an mal sauber machen. Und tatsächlich, Döner überlebt, jetzt geht es nochmal ab. Und es sieht mega gut aus, immer hier in der Küste entlang. Mit dem Meer. Wir boosten jetzt nach oben, weil wir müssen ja schließlich die Akkus noch leer fahren. Das ist jetzt auch gar nicht so freiwillig. Das ist quasi eine Pflichtveranstaltung, weil wir noch so viel Strom haben. Oder? <lacht> Letzte Runde, bevor es dunkel wird. Oh ja. ja. Das ist echt geil mit den großen Akkus, dass man einfach so viel Reichweite hat. Und jetzt zum Schluss eben hochboosten, macht echt Freude. Jetzt haben wir die Kamera, die 360 Go, auf diesem coolen Stativ stehen. Und das Stativ hier ist echt so ziemlich besonders. Nico zeigt uns oh. das jetzt mal. Ah. Gleich eingeklemmt. Also man kann es halt so einfahren. Schlup, schlup, schlup. Und man kann es in jeder beliebigen Länge verwenden. Das und ist es ist sehr leicht. Geil. Genau, und hier hoch. Und die Beinchen hier ist nämlich ein, ein Knopf. Und dann kann ich es einfach aufmachen. Zack. Kann es in jeder Höhe Einfach hinstellen, so wie ich es benötige. Also das ist echt ein richtig cooles Ding. Ja. Abendstimmung ist meistens das Beste. Na, wer weiß, wo wir gerade sind. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen gesessen, bis die Sonne weggegangen ist. Und gut, dass wir unsere Bikes mit Licht haben. Das können wir jetzt gleich mal ausnutzen. So, Licht an, würde ich mal sagen. Ja, Juff. So. so, perfekt. <lacht> so gut. Und damit ging es die letzten Meter dann eben mit Licht nach unten. Wer schon mal mit Licht im Trail gefahren ist, der weiß, das ist was ganz Besonderes. Man kann ein bisschen fokussierter fahren, weil man einfach nur einen Teil beleuchtet hat und dementsprechend automatisch auch den Trail fokussiert ist. Romantisch beleuchtete Strandpromenade für die Heimfahrt war es dann auch schon wieder von uns. Wenn ihr jetzt neugierig auf die Insta GoTo geworden seid, dann schaut auf jeden Fall mal in unsere Infobox, da verlinken wir euch die Seite von Insta, denn da gibt es jetzt einige Aktionen für euch und zwar vor allem im Zeitraum jetzt vom 18. bis 30.11., wenn ich richtig im Bilde bin, deswegen lohnt sich derzeit vorbeischauen umso mehr.